So, willkommen zu einer neuen Folge von Pleiten, Pech und Pann. Das ist schon... Boah! Mal, <lacht> <lacht> mal, was soll denn, das ey? Hast du schon Wasser in den Kippen? Nicht? Ich frage, wie der die Züge macht, ey. Ey, nee, da mache ich den Hasbro wieder drin. <lacht> da könnt du überhaupt den Hasbro wieder antun? Nein. Hast du kein Wasser hier, oder was? Ja, na klar, das habe ich doch hier. Was ist denn, ditte? Das, das, das? steht ja nicht, steht. Aha, siehst du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Test Wir testen heute das wunderbare Oberboy Hell. Das ist wirklich noch nicht abgelaufen. Im letzten Video haben wir ein komisches abgelaufenes Kellerbier getrunken. Ich bin ja Protokollführer diesmal. Das muss man unterschreiben. Was ist ja nur das im Doppelpack? Das andere war nicht Schenk. Ja. <lacht> die schenken haben wir ja. <lacht> ey, ist ja unfassbar ey. Ja, wir müssen sparen. ne? Das ist nun mal so. Ich, ich komme hier auch nur noch mit meinem E-Bike her und so. Ja. Können, Können wir noch, noch, Wir lassen uns das nur noch alles schenken. Ja. Ja. Du kannst mal hier vorlesen, was da so drauf steht. Ich und lesen. Oberbräu Hell seit 1605 aus dem bayerischen Oberland. Ah. Seit 1605 ist Holzkirchen im bayerischen Oberland die Heimat unseres Oberbräu Hell. Hier wo der Horizont voller Berggipfel ist, die Wiesen saftig und die Menschen herzlich sind, ist unser Zuhause. Unsere Herkunft ist unser Stolz und unsere Wurzeln sind unsere Verpflichtung. Deshalb brauchen wir unser Bier traditionsbewusst, nachhaltig und mit hochwertigen Rohstoffen. Und das schmeckt man. Unser Helles ist mild, süffig und vollmundig. Prost! Sehr gut. Wird ist hier schon mal angekreuzt? Mit ja, ein Punkt. Wasser, gestern mal Zopfen, extra Kühl und dunkel lagern. Prognose? Tja, dunkel ist gelagert. lagert. Äh 21.10.22 haltbar. Silber. Ach, also die so viel mildes helles. Also da würde ich schon mal sagen, dass das schon mal Silber haben kriegen könnte ja. Gut, wenn ich auch, halt auch. Auspacken oder wegpacken? Geschützte also, geografische. Wie sieht die Flora aus von außen? Die Pulle? Gut. Naja, das spricht mich jetzt nicht gerade an, ja. Drei hey, Etiketts. Ja. Ich, ich meine, da sind, da sind zwei Menschen drauf. Ja, das ist ja nicht gemacht, ne? Also, mich spricht das jetzt nicht an. Wenn du die jetzt ankriegst, dann siehst du doch, also, wenn du ein Bier trinkst. Ja, einen Punkt. Dann kriegst du die Frau. Mhm. Ein Punkt nur, ja. Ich hätte ja wenigstens zwei. Na, dann gibt es zwei. Fump oder Plump? Diesmal könnt ihr mal wieder öffnen. Nicht nur den Rico mal, der hier mal vordrängelt. Womit öffnen wir das da? Mit der KKP1. Ja, die können wir ja relativ verhalten. Oh. Ah, Mach sie wie am Müll. Naja. Also ich soll das nicht wirklich. Ja, wirklich rum. Das ist ja erwartet. Eigentlich können wir das vielleicht auch mitnehmen. Ja? Grenzwertig. Mit ein Punkt oder nicht? Ja, okay, gibt einen Punkt. Aber so, grenzwertig. Augensucht oder Augenflucht? Also, wie sieht das Getränk im Glas aus? <lacht> das stinkt schon wie ein Penner nach. Mach äh auf. Du kannst den einkippen erstmal. Das, das ja, ist, ja, als wenn du nüchtern in eine Kneipe gehst und sagst: Boah, Alter, ist hier, was ist denn hier los? Ist so gut oder nicht? Nee? Naja. Ach so. Uh, Alter, das ist so is richtig. Hier eine Brauerei fast. Ja? Ich fahre ja mal. Ach, so, ja Die alten Kammeln, mit rein. Ja, siehst du. Guck dir mal, guck dir das an. Der Rico hat da extra eine Ausbildung für ihr gemacht. Deswegen kann er ja nicht so gut. Drei Jahre lang. Montage, Selbstzapfen, Fassbier. Ey, da kann man das dann irgendwann. Schaum Bier sieht gut aus. Also... Also da... oder? Oder was sagst du? Also da gibt's doch ja nichts zu meckern, oder? Ich kann jetzt nicht drüber meckern, nur. Das ist nicht so ein Glas... ...die so sauber ist. Das hat schon... also entweder vier oder fünf Punkte. Ich, ich weiß gerade wie es aussehen müsste, wenn das jetzt fünf wären. Aber Denn... also wenn es fünf... Der dann müsste es halt eigentlich strahlen. Das müsste aussehen... dann müsste es nicht schon eine Frau drin sehen oder <lacht> sowas. Dann sind es halt fünf Punkte. Ja. Ich meine, das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ein Tick goldener, aber mal ganz ehrlich, ja. ja. Ein bisschen dunkler meinst du? Ne? Ja, ja, genau. You know. Aber wirklich, war also, na ja, es war nur die Brille auf fast. Ja, na, deshalb machen sie, jetzt gucken wir auch mal mal. lieber Gaum oder Gaumenhieber. Nee, lang schnacken, koppeln, nacken. Ne? Sag mal, wir sind hier, hier <lacht> wir sind fast Sommeliers. Prost. Hm. Finger weg vom Alkohol. Mhm. Oh, jetzt kommt's. Was? Der Geschmack. Ich glaube, man sollte das nicht so kalt trinken. Ich glaube, das müsste ein bisschen wärmer sein. Ja, Kommt jetzt mit Zeit. Das habe ich sagen. Der Schmack kam erst später. Hier haben wir happy. Hat eine welche weißt du, Zitrusnote. Boah, oh, ist schön. Hat eine angenehme Malznote im Abgang, muss ich sagen mild herb, also milde herbe frisch ich würde sagen mild süffig und vollmundig hast ah, du gelesen? nee, N -n -n. Bier ist aber doch ich finde da ist wirklich eine, eine, eine schöne Zitrusnote mit drin schmeckt da okay, chemisch sauer sag ich sage nicht sauer, es ist Zitrus so, so zitronenmäßig so ach so ja ja, die schmeckt ich sofort am Anfang. Ja, das ist, weil du vom, vom Mittagessen noch ein bisschen was zwischen den Zähnen hast. Mm -mm. Von wo kommt denn das? Holz, Holz, Holzkirchen. Genau. Das ist ein schöner Name. Oh, Wenn ich Bayern war. Ja, hier steht es ja: bayerisches Bier. Geschützte, geografische. Angabe. So hörst du mir zu. Hast du schon gesagt? Ich habe gesagt, bayerische Bier, Holzkirchen. Was? Ja. Und außerdem sieht man das da. Da hier im Hintergrund, ne? Ja. Stimmt. Also wenn man das, glaube blaue sieht, sagt man sofort, der Bayern. Auf jeden Fall. Das ist die Holzkirche hier. Mhm. Denke ich auch. Das ist ja wahnsinnig Wahnsinn, Das ist der Peter. Der Peter, der kommt später. Warum bitte? Ja, weiß ich nicht? Und das ist ein deutscher, das ja, kommt man nicht den zu mal spät. Jetzt verstehe ich, jetzt mal so richtig. Die bei Rico dauert immer ein bisschen alt. Guck mal, Hopfen, Gerste, Salz vertreten hier. Ja, und du gibst dem ganzen Aussehen muss zwei Punkte. Nee, entschuldige mal bitte. Manchmal kommt die Einsicht erst später. Ja, das ändern wir jetzt aber nicht mehr. Über die Ansicht. Süffig, mildes Helles, ja. Süffig ist es, mild ist es, oh und Hell. Auch. Das haben Sie schon recht mit einer leichten Zitrusnote und äh, äh, das Malz hier kommt am Ende mild herb auf jeden Fall. Das ist nicht herb. Ja, naja, es ist einfach ein bisschen. Es ist schön, es ist doch, es ist leicht herb. aber wirklich. Naja, bei mir ist es mega mild. Bei mir ist Herb halt Herb und dann Ach, gibt es schon so. schon richtig Herb. Das ist dann halt die Eva. Also frisisch herb, das ist schon wirklich herb. Sonst gibt es das normale Herbe, dann das milde Herbe. Das ist halt das, was du dann halt zwar schmeckst, aber das, das, das ist immer im Hintergrund. Dann kommt eine leichte Malznote hinten, äh, ah. also am Ende dann. Ich, sag ja, ich bin der Meinung, ach, du schmeckst die Zitronennote nicht, das ist ja krass. Ja, das ist da? Zitronenwasser oder was hast du da? Ja, das zieht sich hier an den Zungen außenseiten an. <lacht> ja. So, was ist denn jetzt mit Gaumliebe oder Gaumliebe? Ich finde es interessant und lecker. Also ich hatte noch nie ein Bier, wo ich so die Zitronennote merke, schmecke. Trink mal aus der Pulle. Mehr schmeckt es ja noch mehr. Achso, mhm. dann so rechnisch. Doch, ja, das ist noch intensiver. Na gut, aber ich habe ja jetzt die Frage, was ist jetzt hier mit Gaumenliebe oder Gaumenliebe? Also, ich mag das wohl, ne? Geil, ich möchte das mögen, ja. 7 fällt mir dazu ein. 7 von 10 Punkten, ja. Tja. Also. Was ist mit dir? Ja, weiß ich sehe mich. Also 10. 8. Vielleicht 8. Vielleicht 8. Ich sag mal so: bitte, was mich an dem ein bisschen stört, dass es nicht höher kommt, ist diese Zitronenigkeit, was ich wirklich habe. Geschmacklich. Das kommt sofort. Als erstes ist jetzt nicht unangenehm, aber das ist für mich, für mich, für meinen Gaumen, für meinen kaum ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir es mal so, ja. Ich würde sagen, acht. Na, ja, ich glaube, da müssen wir noch warten, bis ich noch ein bisschen weiter getrunken habe. Austrinken oder wegkippen, auf jeden Fall nicht wegkippen. Auf nee, keinen Fall wegkippen, ja. Also ich trinke es auch auf jeden Fall aus. Oder also zwei oder? Ja, da kann man zwei Punkte geben. Wie viele Spezialpunkte verdient dieses Gebräu? Boah. Also für mich äh, ein Spezialpunkt wegen der Zitronennote. Definitiv. Und weil der Peter die Heidi ja gerade anmacht, anflirtet <lacht> im Bild. Naja, vielleicht noch einen zweiten Punkt, weil es äh, alles symbolisiert, was damit verbunden ist. Zum Beispiel mit diesen, dieser äh, Holzkirche. Und äh, ja dat, die, die, die der Inhalt, ne? Hopfen, Gerste. 1605 ja, ist ja jetzt auch nicht die jüngste. Ja. 10 Punkte ist schon okay. Keine Kraft hat. Die Heidi und der Peter. Ja. Warum mit einer <lacht> <lacht> Ja. Ja, der war ich. So, kommen lieber oder kommen lieber noch. Na und der Uwe. Ja. Ah, ich bezweifle natürlich den Uwe, aber... Den Uwe sehe ich skeptisch. Das Ding ist, das ist ich würde es mir jetzt nicht äh, so holen, ich würde es mir einfach mal... Einfach mal, wenn jetzt weil so du halt stolzer Brandenburger bist und nicht äh, aus Bayern kommst. Ich würde mit einfach mal so holen, so weiß ich nicht, beim zum Geburtstag oder sowas, halt einfach mal, was man so, so, äh, so mal trinken kann. Oder zum Müllfahrt. Würde ja. das doch trinken. Ja, okay. also das ist aber jetzt nichts, was ich so täglich, na äh, tägliche Biere, die man so trinkt. Ich weiß ja wie so Zäufer, aber da wüsste ja äh, wisst ihr auch. <lacht> Ich bin ja hier ein hier aber du, du bist ja die Stimme, dass hier mein Volk ist. Weil die da darum Bier in der Kiste kaufen wo ja, man sagt, okay, äh, ich würde das auf jeden Fall zur Himmelfahrt holen, äh, bei Geburtstagen gelegentlich, so ungefähr wie Heineken. Ja, genau. Aber wegen dem Preis halt. Ja. Wo ich sagen muss, Heineken hat schon irgendwie ein bisschen nachgelassen meiner, meiner Meinung nach. Das können wir auch mal testen. Ja. Hier! Input Wo ich auch Bock hätte, mal äh, wieder irische Biere zu trinken. Kill Kenny zum Beispiel oder so. Hast du mir gerade beleidigt? Jetzt ah, das heißt es so. Kill Kenny. Wahrscheinlich kommt das auch Hausbar. Ich es doch von Sauspapi. Hier ist auch Kenny in Ruhe, sag mal. Ja. So, was ist denn jetzt hier mit Gaumenliebe oder Gaumenliebe? Ach, Punkte jetzt hier. Mann. Viel besser. Ich meine, was soll noch kommen? <lacht> das, hier, also, das sind ja auch. Ich prognostiziere, das sind heute ja das 10 Punkte. Ja, das ist schon okay. Jetzt schneide ich es auch raus. Hast du jetzt Nein. Das ist so rausgefallen. Jetzt schneide ich mich raus. Das ist, weil du so alt bist. Das passiert halt immer, Alter. Was man machen? Unfassbar. Du siehst ja auch schon mit der Brille. Deswegen mein Match Matschauge. So, warten denn du? Also ja, mach 8. Naja. Du ja, gibst doch 9 und 10 gibst du auch noch. Naja, du gibst halt zwar 2 Stufen, bis du. Uwe noch. Man kann ja schon mal zusammenzählen. Weil ich kann ja nicht mehr rechnen. Ne? Im Gegensatz zu anderen Welten. Wir rechnen immer mit dem Besten. Naja, Uwe wird sehr unwahrscheinlich, aber wir warten ab. Lass mich raten. Das sind dann mindestens 22 Punkte, oder? Nee? nee? 19? Ist das jetzt hier ganz hinten oder das hast du die gemacht für den Mist? lass du nicht essen. Tzatziki. Ne, hm, krieg ich das. Wo ist denn hier Nein, ich Das habe ich dir gegeben. Das muss da sein. Das ja sein. Die hast ja bestimmt schon überblättert. Nee, ich bin nicht da. schon wieder. Nein. Na klar hast du schon wieder überblättert. Könntest jetzt mal die Pokale sehen. Also ja, das ist ja so. Okay. Du kannst ja auch oben blättern, dann siehst du ja mehr. Warum ist denn hier überhaupt so viel Scheiß hier die weit hier nach oben. So. Aha. Und hast du auch Silber erreicht? Silber erreicht, ja. Gut. Was ist denn hier? Haha. Gibt's da nicht. Ich warte nur auf den Tag, bis irgendein äh, schlauer Zuschauer wird bemerkt, wie wir uns verzählen. Mhm. Und Uhr oder was? Warte nochmal. Eins, drei. 9? 17? Ach, da war es schon schwierig. <lacht> 21. Ah ja, zwei, selbst bei 22, glaube ich, erreicht nicht die nächste Position. Nee, nee. Erst bei 23. Hä? Wie erst bei, äh, bei 24. 24. Ja. Hatten wir, noch nie. Doch, ich glaube, immer hat man oder? Doch, das müssen wir mal alle zusammenzählen und dann mal eine Rangliste machen von ja. ganzen Millionen. Ein Ranking, ja. Und wenn wir dann wirklich niemals Gold finden oder Platin, müssen wir halt ändern. Ja. Das geht ja nicht, oder? Naja, ja, vielleicht kommen die ja erst noch. Ich meine, sowas wie Neuzeller Klosterbräu. Oder mal ein Radeberger. Wissen Sie, das Haselröder, das hat auch. Silber. Echt? Ganz, ganz knapp bei der alten Bewertung. Müssen wir noch mal testen. Ah. <lacht> Vielleicht sind wir ja überkritisch. Wenn selbst das Bier, was wir trinken und äh, dann hauptsächlich zu Hause haben. Ja, die ja auch mit... um Preis. Eigentlich müsste hier noch einen Punkt Preis geben. So, ich trinke jetzt eine Uhr. Hm, Ja, 22 Punkt. von 30 Punkte. Das ist schon gut. Silber. Das ist ja gut. gut. Silber. Für das Oberbräu hell. Das war Silber. Wie ist das noch? Schon mit vorzüglichen Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Also, Empfehlung. Ja, genau. Also, dann du könnt ihr auch trinken. Ja. Das ist in Ordnung. Gönnt es euch. <lacht> Was gibt es zum nächsten Video. Oh, Bier. In der Zeit, wo du das holst, kannst du äh, können die Zuschauer den Kanal abonnieren. Und, und die Liken teilen. Genau. Genau. You know. Hast du das Bier schon geholt? Stimmt. Machen wir vielleicht so einen Livestream, wo wir eine Kiste Bier trinken? Das machen wir bei 1000 Abonnenten. technisch geht. Da muss dein Laptop vor uns stehen. Ja. ja und hast du hier eine stabile Internetleitung? Das sehe ich äh ja, dann machen wir das bei 1000 Abonnenten. Ich meine, letztens ist es in 14 Tage bis 3 Wochen ausgefallen, aber ansonsten ist es stabil. Dann machen wir das... Äh Was gibt jetzt? Oh. Jetzt ist hier mir was richtig Feines. Hab ich immer ein Geschenk bekommen da. Ja. Hau mir auf die Füße. Ein. Mann, willst du meine Brille mal haben? Wo ist denn die? Ich nehme gleich die vom Love Priest. Gib mir die mal vom Lorfpriest. Schön, oh. wo ist er? Au. Ach, hier ist meine Brille. Wie ist denn die Love Priest. Die Brille fetzt. So. Also, das ist schon cool. Familienbrauerei H. Schmiedeknecht <lacht> Jubiläumsbier. Genau, da drücken wir uns jetzt gleich hinter. 0,5 Liter sind wir da halt? Ja, 0,5 ja, Liter halt. Genau, you know, äh, in der Zeit, äh, damit er das halt Video nicht verpasst, das schmeckt bestimmt 100 Pro. Richtig geil, das ist bestimmt Platin-Teil. Ähm, abonnieren und Blog aktivieren und dann werdet auch benachrichtigt, wenn wir hier das Video veröffentlichen. Bis dahin, rein ja holen Leute. Haut rein und Prost. Und Prost. Bis demnächst.